Das Wichtigste beim Radfahren ist, denke ich, wie überall in jeder Disziplin, erstmal den Spaß zu haben. Weil ohne Spaß hast du keine Motivation. Und sind die Kids motiviert? Auf jeden Fall. <lacht> Nach vorne nehmen, dass ich einen aktiven Fußeinsatz habe, die Arme einsetze. Ja, und setzen die Kids das auch? Um. Zum Teil. <lacht> Gibt es Verbesserungspotenzial? Definitiv. <lacht> also, wir können hier noch, natürlich anstreichen, die sich halten. Dann kommt die Schnelligkeit und dann die Schnelligkeit und die Kraft. Sind Sie in der Lage, es auch aufzunehmen, was du den erzählst? Ja, eigentlich ja, also wir sind ja Die Zeit und es macht denen ja. auch Spaß? Warum die ganze, die ganze Schinderei mit dem Athletiktraining? Also Grundvoraussetzung für gute Leistungen ist eine sehr gut ausgebildete Rückenmuskulatur. Ohne gute Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur kann ich später weder gut schwimmen noch gut laufen. Da kommt der Spaß auch nicht zu kurz? Ja, natürlich. Wir ja. ja. auch immer Spaß Also ich denke, euch waren sehr, sehr motiviert. Das zirk ist natürlich immer ein sehr hartes Training. Fortszeichen mit 15 Sekunden sind sie sehr kurz. Es ist sehr anstrengend und dafür war ich kurz